Thank oh, you. Oh, die Stunden heilen und was eigentlich drücken mag auch das Schlimmste kann <speaking in foreign> Under <language> Eilen. Tröste dich, die Stunden eilen. Tröste dich. komm dein come back. I'm in the city